Was ist eine geführte Moodle-Tour? Geführte Moodle-Touren sind einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen in verschiedenen Bereichen von Moodle mit folgenden Merkmalen. Die Zielgruppe für eine Moodle-Tour sind neue Nutzer und Nutzerinnen auf der Moodle-Plattform. Nach dem erstmaligen Login eines Nutzer oder einer Nutzerin startet die Moodle-Tour automatisch. Im Rahmen der Moodle-Tour werden wichtige Bereiche und Funktionen hervorgehoben und erläutert. Die Tour kann in verschiedene Sprachen angezeigt werden. Eine Wiederholung der Tour ist jederzeit möglich. In dem Moodle der Beutho-Schule für Technik existieren zurzeit zwei Touren. Eine Tour auf der Sportebene für alle Nutzenden und eine Tour auf Kursebene für die Studierenden. Beide Touren liegen in folgenden Sprachen vor. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch und Chinesisch. Die Sprache kann individuell über die Navigationsleiste in Moodle eingestellt werden. In diesem Beispiel wird eine Person, nachdem sie sich in Moodle eingeloggt hat, auf dem Dashboard herumgeführt. Dies kann ein Student oder eine Studentin aus dem ersten Semester sein oder eine andere Person, die sich neu in Moodle einloggt. Während die Person sich durch die Tour klickt, erscheinen relevante Erklärungen. Sie kann vorwärts und rückwärts navigieren und bei Bedarf die Tour auch verfrüht abbrechen. Außerdem kann die Tour jederzeit am Ende der Seite neu gestartet werden. Die Sprache ist individuell über die Navigationsleiste in Moodle einstellbar. Ein Wechsel der Sprache wechselt die Sprache der Benutzeroberfläche und ebenfalls die Sprache der Moodle-Tour. Viel Spaß dabei!